So sitzt man in einem richtigen Wohnmobil. Was heißt hier richtiges Wohnmobil? Wir fahren ein richtiges Wohnmobil. Aber der ist schöner. <lacht> ja. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, ob der überhaupt schöner ist als unser. Das ist ein Concorde Credo. Ja, helles Traum. <lacht> also Concorde ist erst einmal eine sehr exklusive und qualitativ hochwertige Marke, wenn sich nichts geändert hat. Aber so, so kenne ich Concorde und ich bin einfach begeistert von den Fahrzeugen, die Concorde herstellt. Der einzige Nachteil für mich ist, dass der 3,50 Meter hoch ist und das ist also ein echter Nachteil, die Länge von 8, 9, 10 Metern Gibt es gar nicht, also die gibt es auch, aber die muss man nicht haben. Man kann auch einen Concord mit 7,50 m fahren und das geht so in dem Fahrzeug, in dem wir jetzt sind. Okay, das sieht auch so ganz nett aus, helle Farben, also sieht sehr schick und elegant aus. Ja, also das fängt schon bei den Sitzen an und natürlich mhm. das Fahrerhaus, das ist also einfach alles genial. Es ist ein Liner und Liner bedeutet, der ist nicht nur in die voll integriert, sondern da der, der ist auch Praktisch auf dem Motorblock sitzt, ist dann das, die, die Fahrerkabine und natürlich mit allen Extras, die Concorde so ausmacht. Der Fernseher ist jetzt hier auf der linken Seite, aber gut, das, das ist halt so, wir haben den ja immer ganz gerne äh, links vom Eingang. Obwohl, hier geht es ja auch, hier ist nämlich ja. eine große Bank und alles, also von dem her und außerdem ist das immer Aber man sieht hier schon, schon, schon am Tisch, der lässt sich hier ziemlich vergrößern. Mit Mittelteilverlängerung und lässt sich dann auch auf kleiner einstellen. Und die Ursi bewegt sich da richtig. Ja, genau. Aber geübt. an dem Tisch machen wir jetzt nichts, weil der ist so schön dekoriert. Steht sogar ein ganz toller Ozonus ja. drauf. Zwei Glä Gläser sind gerichtet, allerdings sind die leer. Können wir also nicht <lacht> anstoßen. Aber ich denke, wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen um. Ja. Mhm. Und wenn man sich da anschaut, also das Fahrzeug hat 7,50 m, so wie unser Kustel. Und wenn ihr die Küche anschaut, dann seht ihr schon, das ist eine ganz andere Hausnummer. Das seht nicht nur ihr, das sehen auch wir. Mhm. Das ist eine ganz andere Hausnummer mit drei Flammen und enorm viel Platz. Ja, also hier kann man gut kochen. Helle. Da könntest du Menüs zubereiten. ja ja, <lacht> der zweite Ausguss fällt natürlich, du jetzt schon wieder. Der ist da hinten. nee, das, nee ist das ist der Abfalleimer. Der Abfalleimer. Und Ah ja, weiß ich jetzt gar nicht so genau, was das ist. Ach, keine Ahnung, das muss man sich halt erklären lassen, ist kein Problem. Aber das sieht natürlich schön. Mach mal die Klappe auf. Großzügig alles auf. Und guck mal hier. Hm, ah ja, die Schränke. Jawohl. So, ja, da ist der so wie es gehört ja. und da ist noch ein kleines Unterfach, wo man dann äh, auch was reinstellen kann. Ja, das sieht sehr elegant, sieht das natürlich alles Und die aus. Unterschränke, wie gehen die? Oh, gucken wir mal, hier. ganz Aber einfach. Nur auch nicht mit Zentralverriegelung, sondern immer mit Verriegelung am, direkt am, um. an, am Auszug. Ja, das ist natürlich sehr Und er hat hier toll. sogar zwei kleine Schränke, was, was ist da drin? Also, vielleicht ein oder so. Ah ja, super, ja. die gehen so, so raus, ja. Mhm. Also, es ist einfach ein wunderschönes Fahrzeug. Ja. Ja, ja, da ist so. gar nichts. Wege haben wir hier den Kühlschrank mit dem Kollegen hier oder äh, die, wir haben mit der Frau Baumgartner gesprochen. Okay, nur weil ich heute warte. Äh, wir, sind wir sind gleich fertig, gleich Entschuldigung, ist. ja. So, dann, dann haben wir hier den Kühlschrank ja, wie es jetzt so Das ist üblich der ganz, ist. ganz normale Dometik. Ja, wie es üblich ist, mit zwei aufgehende Sachen. Kein Thema. Was ist da? Ah, ja, diese Auszüge, die liebe ich eigentlich. Ja. Die finde ich klasse. Mhm. Dann haben, haben wir hier das Bad. Ja, Und so. beim letzten Credo, was wir gezeigt haben, da gab es ja dieses Sicherheitsproblem mit der Glastüre. Haben das ist ein Spalt, sind? der offen ist. ist schon schon Spalt, der offen ist? Hier, hier hat man einen Spalt. Ja. Oh, hallo. <lacht> okay, da kann einer stehen und reinlinsen, so. Ja, kommt. Und der Spalt ja. ist auch, hat auch die Gefahr, mach mal auf, dass man sich die Finger einquetscht. Ja. Ja, also. Ob die Lösung so hundertprozentig ist? Aber die Tür ist schön. Die, die Tür das ist, ist schön, das ist eine Milchglastür. Aber, aber jetzt trotzdem mir. machen wir mal die Tür auf mit dem Spalt. Also da wenn, lass mal offen, wenn ich du mal meinen Finger reinstecken. Wenn da jemand seinen Finger reinsteckt und dann die Tür zumacht, da würde ich sagen, ist eine Verletzungsgefahr gegeben. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Man ist ja auch unter Umständen mit kleinen Kindern unterwegs. Das ist mittlerweile gelöst. Also da gibt es keine Möglichkeit mehr, sich mit dem Finger zu verklemmen. Und man kann auch niemanden, der auf der Toilette sitzt, dann äh, beobachten. Also auch wenn es eine Glastüre ist, ist die trotzdem so blickdicht, dass man sich da in Ruhe aufhalten kann. Mhm. Das Ganze ist als Raumbad möglich. Jawohl, hier ist, Und hier ist ah, nein, die Einzeldusche. Die Tür, die Tür ja. geht hier natürlich zu. Aber die Tür, die Tür geht nicht auf beidseitig zu. Die geht nur auf eine Seite. Was halt immer ein bisschen schade ist, weil die beidseitige Tür natürlich schon von vorne ist. Dann haben wir hier auch einen Kleiderschrank, sie? Das hier wahrscheinlich. Ja, oder? der geht auch irgendwie auf aber wie <lacht> also es ist immer jedes fahrzeug, jedes hat fahrzeug eigene... ist anders also da machen wir erstmal genau die dusche das ist hier eine, eine dusche mit ohne wanne eigentlich ja oder mit einer ebenerdigen wanne mhm. auch nur einen, einen abfluss komischerweise und keinen dachlüfter aber der ist zentral dafür in der mitte mhm. genau. So, da können wir mal in, in die Toilette reinschauen. Sehr groß. Ja, also da, das langt aus, aber es ist natürlich bei 7,50 Meter ist klar, der großzügige Toilette hat natürlich auch Auswirkungen auf den Rest des Fahrzeugs. Speziell hier großzügige Toilette, großzügige Küche, Auswirkungen auf den Schlafbereich, denn hier ist in Anführungszeichen nur ein Querbett und für uns wäre eigentlich das Problem, dass am Kopf kein Fenster ist. Mhm. Denn das haben wir immer ganz gern, wenn wir irgendwo frei stehen und es fährt ein Auto, dass man dann ohne Probleme nachschauen kann, was da vor sich geht. Da müsste man im Prinzip eine Außenkamera installieren. Da ist eine Dachluge dabei und es sind auch ausreichend Ablagemöglichkeiten oder Schranke, Schränke für die Wäsche. Ah, der Schrank geht auch hier. So, ja, jetzt haben wir ich, den Schrank hab, auch offen. Ich, jawohl, ich gefunden. Ja, der ist schön groß. Der da kann man schon einiges reinhängen. Aber es ist also der, der, der Kleiderschrank. komplette Kreiserschrank. Ja. Unten am Bett ist offensichtlich nichts. Mhm. Dafür müsste die Heckgarage relativ großzügig sein. Ablage ist vorhanden, Steckdosen sind vorhanden. Natürlich, das ist ein Konkret, Da fehlt ja nichts. Und hier nochmal das Raumgefühl mit mhm. Ursi. Ja, also sehr schön. Der Ossi es, ja. aber kriegen mhm. du ihn trotzdem nicht. Nein. <lacht> weil er einfach etwas hoch ist und weil wir einen Gustel haben, der sehr gut funktioniert. Genau so ist es. Jawohl, und jetzt tun wir nochmal den Ozonus filmen. Wenn ihr euch unser erstes Video von der Messe anschaut, da ist die Ozonus an der drinnen und ich kann euch den erklären, wie der funktioniert. Ja. So, dann haben wir die Heckgaragentür, weil ich schaue, wie weit die Türe aufgeht. Jawohl. Ja, die eine ein, Garagentür für Helle. Ein vernünftiges Wohnmobil zu sein. Das ist eine sehr große Heckgarage. Allerdings hinten ist nur eine kleine Klappe. Aber ich denke, das kann man auf Wunsch auch mit zwei großen Klappen betreiben. In der Regel langt ja eine Klappe. Allerdings gibt es manchmal Situationen, wo man das Fahr die Fahrräder auf der anderen Seite rausholen muss. Dann ist natürlich eine große Klappe da auch günstig. Mhm. Und, und dann schauen wir mal hier. Was wolltest du? Schauen wir uns mal die technischen Daten an. Das ist der Credo 740 HI mit 5,6 Tonnen technische Zulassungsmaße. Da muss man jetzt also wahrscheinlich auf 7,5 Tonnen aufrüsten, wenn man viele Zuladungen hat. Und der Preis liegt hier bei 266.000 Euro in der kompletten Ausstattung, wie er jetzt hier ist. Also ich würde sagen, das ist ja schon fast ein Schnäppchen, oder? Also es gibt für 266.000 Euro billigere und schlechtere Fahrzeuge. Und 7,49 Meter, das ist so lang wie jetzt unser Gustl ist. Wenn wir ein Längsbett nehmen würden, dann käme der allerdings auf 8 Meter sicherlich. Aber ich denke mal 8 Meter kann man fahren. Was halt ein Schade ist oder was immer ein bisschen problematisch ist, das ist die Höhe von 3,50 Meter. Nein, hier Weil steht das schränkt zwei, dann das Ganze. Meter. 34. Ja gut, aber mhm. alles, was über 2,95 Meter ist, ist schon mit Einschränkungen verbunden. Aber für uns wäre das immer noch... Sag mal, es wäre eine Option für uns. Nein, so viel Schnäppchen können wir ja geil aus dem Ärmel schütteln. Es wäre eine Option. Also Concorde Credo, schönes Fahrzeug.